Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Tutorial-Video zu der Arduino-Reihe. Heute wollen wir einen Taster benutzen, um eine LED zum Leuchten zu bringen. Die Pins an einem Arduino können nicht nur die Spannung ausgeben, sondern sie können die Spannung auch einlesen. Und das wollen wir heute probieren. Wenn wir einen Taster an einen Mikrocontroller anschließen, fließt der Strom vom Mikrocontroller durch den Taster wieder zum Mikrocontroller, sobald man ihn drückt. Wenn man ihn losgelassen hat, kommen keine Elektronen mehr hinzu, sondern es bleiben noch welche auf dem Pins sitzen und machen sich sozusagen da gerade gemütlich. Das ist aber schlecht, weil die entweichen nur durch ganz langsame Ströme, die sogenannten Kriechströme. Dadurch denkt der Mikrocontroller nicht, dass er ganz kurz gedrückt wurde, sondern dass er lang gedrückt wurde. Und das denkt er so lang, bis alle Elektronen entwichen sind. Dieses Problem können wir durch einen 1000 Ohm Widerstand, 1 Kilo Ohm, beheben, indem wir einfach den Pin von dem Taster über den 1000 Ohm Widerstand erden. Dadurch können die Elektronen dann schnell abfließen und der Mikrocontroller merkt, dass auch nur kurz gedrückt wurde. Der Widerstand zieht die Spannung an dem Pin auf 0 Volt runter, deshalb wird er auch Pull-down Widerstand genannt. Wo man aber aufpassen muss, wenn der Widerstand zu klein ist, kann auf dem Mikrocontroller ein Kurzschluss entstehen, wenn man den Taster drückt. Hier seht ihr den Aufbau und zwar haben wir wieder einfach eine LED, wie beim letzten Tutorial. dieses ist diesmal an Pin 6 angeschlossen und wir haben halt den Taster, der ist an Pin 7 angeschlossen und an den 5V Pin. Und der Pin, der mit 5V verbunden ist, ist mit einem Widerstand von 1000 Ohm mit Ground verbunden. Geht's auch schon ans Programmieren. Wir öffnen erstmal unsere Arduino Software. Nun müssen wir wieder auch Variablen als möglich definieren, also wie eigentlich in jedem Tutorial. Und zwar sagen wir diesmal brauchen wir die Variablen Integer LED blau ist gleich 6, da die an Pin 6 angeschlossen ist. Dann Integer Taster ist gleich 7, da der ja an Pin 7 angeschlossen ist. Und wir brauchen noch Integer von Taster Status. Daher der Taster kann einmal 1 und 0 haben, einmal an und einmal aus und der ist erstmal auf 0. Im Setup definieren wir die beiden Pin-Modes. Einmal Pin-Mode, LED-Blau, Output. Und jetzt kommt das Neue und zwar Pin-Mode, dann Klammer auf, Taster, Komma, Input. Da wir den Taster als Input benutzen, nicht jetzt als Output. Nun müssen wir ein bisschen programmieren. Erst sagen wir dem Programm, dass der Tasterstatus ist gleich digital und jetzt digital read, da wir den Pin auslesen wollen und dann der Pin Taster. Das heißt, der Tasterstatus ist das, was der Arduino an dem Pin Taster ausliest. Nun kommen wir wieder zu einer if Abfrage, also wenn wenn Tasterstatus ist gleich, also der Tasterstatus high ist, also an, dann soll er digital write an der LED blau high, dann soll er kurz warten mit der Delay von 5 Sekunden. Und dann soll er wieder Digital Write LED Blau, Low, da es wieder ausschalten soll. So, das ist auch schon die If-Schleife. Also keine If-Schleife, sondern einfach nur eine Abfrage. Dann brauchen wir noch Else. Also, wenn das nicht ist, dann mache das, bedeutet Else. Und Else machen wir dann auch wieder, Klammer auf, und dann Digital Write. LED Blau Low. Und dann schließen wir auch schon mal das. Also ich erkläre nochmal, was wir gemacht haben. Einmal haben wir die ganzen Variablen definiert, dass LED Blau 6 ist, Integer Taste 7, dann Tastaturstatus 0. Also LED Blau und Pin 6, Taste an 7 und der Status auf 0. Dann sagen wir, dass die LED Blau ein Output ist und dass der Taste ein Input ist. Nun sagen wir, dass der Tastaturstatus das ist, was der Arduino an dem Pin-Taster ausliest. Dann fragen wir, wenn der Tastaturstatus high ist, also an ist, wenn Strom drauf ist, dann soll er die LED anschalten, 5 Sekunden warten und die LED wieder ausschalten. Wenn das nicht ist, wie man hier in L sieht, soll er die LED ausschalten. Nun können wir schon das Programm auf den Arduino spielen. Noch erstmal abspeichern. Ja, so. So, ich habe gerade noch einen kleinen Fehler drin, den habe ich gerade mal schnell behoben. Und zwar hatte ich die LED falsch angeschlossen. So, wenn man jetzt einmal draufdrückt, müsste die LED für 5 Sekunden leuchten und danach wieder ausgehen. Wie wir sehen, funktioniert es perfekt. Man sollte immer darauf achten, wie man die Sachen anschließt, weil ich hatte gerade einen kleinen Fehler drin. Ich hatte den einen Pin nicht richtig angeschlossen. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war's auch schon mit dem Video. Jetzt wisst ihr, wie man einen Taster ausliest und dann eine LED ansteuert. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis dann und ciao.